Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagosha und heute geht es um das Thema Hitch, Hook, Kick und Flick. Es gibt eine Sache, die alle vier Figuren verbindet. Sie haben alle ein Standbein und ein Spielbein. Und je nachdem, in welche Richtung das Spielbein geht, haben wir entweder ein Flick, Kick, Hitch oder Hook. Die Figur, die wohl alle kennen, ist ein Kick. Das heißt, wir stehen auf unserem Standbein und das Spielbein kickt nach vorne oder kickt zur Seite, manchmal auch nach hinten. Diese Kicks werden je nach Motion unterschiedlich ausgeführt. Da werde ich dann aber im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Wichtig ist einfach, wir haben unser Standbein, auf dem wir stehen, und wir machen unseren Kick mit unserem Spielbein. Unser Flick ist im Prinzip genau das Gegenteil zu unserem Kick. Während unser Kick mit dem Unterschenkel nach vorne unten geht, geht unser Flick nach hinten oben weg. Flick heißt aber schnitzen oder schnell übersetzt. Das heißt, das Ganze geht relativ schnell. Unser Flick ist eine Bewegung, die nach hinten oben schnell ausgeführt wird. Hitch heißt übersetzt aufhängen. Und wenn man sich das Ganze in unserer Bewegung mal bildlich vorstellt, dann passt das auch ganz gut. Man stellt sich einfach vor, wir haben ein Band um unser Knie rumgewickelt und wenn ich dieses hochziehe an den Knie, dann hängt mein Fuß unten. Das heißt, ich habe ein aufgehängtes Bein. Das heißt, mein Hitch ist die Bewegung, vom Spielbein vorne hoch und wieder runter. Auch beim Hook kann man super gut mit der Übersetzung arbeiten, denn Hook heißt übersetzt Haken. Und wenn man sich das anschaut, machen wir im Prinzip nichts anderes als mit unserem Spielbein am Standbein einzuhaken. Das Ganze geht auch hinten rum, das heißt, wenn ich einen Schritt nach vorne mache, ist mein Standbein auf dem Platz und mein Spielbein hakt hinten hinter. Na, habt ihr noch Fragen zu diesem oder anderen Themen? Dann nutzt die Kommentare. In der nächsten Woche greife ich eine Frage auf von Maren zum Thema Diamond, also den Diamanten. Wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt immer direkt mitbekommen, wann die neuen Videos online kommen, dann klickt den Abonnieren-Button. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.